Ja, hallo, ich bin der Markus und ähm, was, was lernt man bei euch? Ja, also bei uns ist eben ein Kommunikations- und mediendesign kolleg äh, wir haben verschiedene Bereiche: Fotografie, Film, äh, Webdesign, Netzwerktechnik, Grafikdesign, Audiotechnik und dann bist du Wirtschaft dabei. Äh, das heißt, du lernst eben die ganzen Abläufe, wie du es richtig fotografierst beim Filmen schneidest, aufnimmst, es bearbeitest. Webdesign eben, wie es der Homepage aufbaut ist, wie es programmierst, äh, Audiotechnik, wie du es aufnimmst, richtig zusammenmischt, äh, Musikstück zusammenstellst, vom Aufbau zuerst Schlagzeug, dann die Gitarren, dann die Sonne. Gesang kommt ganz am Schluss. Äh, Grafikdesign, äh, die Perspektiven, wie eben äh, das zum, beim Zeichnen auszusehen aus hat, dann auch, äh, am Computer, wie es eben. Zeichnet es Computer gestalterisch, ein Plakat ausschaut, wie es auszusehen hat, damit es eben dann auch wirklich professionell wirkt. Ähm, in Wirtschaft haben wir eben Rechnungswesen und Betriebswirtschaft dabei. Ähm, das haben wir eben dann dafür dabei, dass wir nach dem Diplomabschluss eben die Berechtigung haben, ein Unternehmen zu gründen. Das heißt, unser Diplom sage, ist auch ja gleichzeitig die Unternehmensprüfung. Das ist eben im Großen Ganzen, dass es bei uns im College lernst. Also da lernt man ja ganz schön viel. Braucht man irgendwelche Vorkenntnisse? Die Vorkenntnisse selber nicht. Interesse ist halt wichtig viele haben, das ist eben die Matura bzw. eben die Berufsleitsentwicklung, das reicht dann schon.